Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir das Lied Nummer 11 aus dem evangelischen Gesangbuch »Wie soll ich dich empfangen?« im Satz von Johann Sebastian Bach, den viele von Ihnen aus dem Weihnachtsoratorium kennen. Und ich freue mich, dass heute unter Leitung von Tobias Börngen der Magdeburger Kantatenchor hier singt, im Dom. Sie Oh.